Hey Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist ein wenig länger her, dass ich ein Video gebracht hatte. Das lag einfach daran, dass ich technische Probleme hatte. Mein altes Headset ist durch den Kurzschluss kaputt gegangen und dann hat das Kabel einfach angefangen zu schmelzen und zu brennen. Mitten in der Runde. Meine Grafikkarte ist auch ein wenig, ich will nicht sagen gefickt, aber ich hat halt ein paar Schellen bekommen und Hitze halt hin und wieder mal deswegen konnte ich auch die meisten Spiele nicht mehr aufnehmen, ohne dass das nach 5 Minuten überhitzt ist. Wodurch natürlich dann die Aufnahme beschädigt worden ist und ich das nicht verwenden konnte. Und ja, ihr wollt ja auch keine 5 Minuten Gameplay sehen, denke ich mal. Ich weiß auch nicht, vielleicht habt ihr ja Bock drauf, könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben. Dann mache ich Let's Play Tetris oder sowas. Mit Spaß auf jeden Fall. Wir fangen ein neues Spiel an. Ich habe vor täglich zu dem Spiel jetzt ein Video zu machen, ich habe ich wieder selber seit zwei, drei, vier Tage. <lacht> ich weiß gar nicht genau. Und das ist ein Kartenspiel, das heißt Grand The Witcher's Card Game. Das ist in der Close Beta. Ihr könnt euch gerne für die Close Beta anmelden. Ich werde euch in der Beschreibung den Link dazu reinpacken. Ja, bei mir hat zwei Tage gedauert, dass nachdem ich mich angemeldet habe, ich zwei Tage später halt den. Beta Code bekommen <lacht> geht wahrscheinlich nicht schnell. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist oder ob ich einfach nur Glück hatte. Hast du seit halt in der 0.8.72.323 nicht 3.2, sondern 2.3 Version. Das heißt, es ist schon ziemlich nah an der feinen Version, würde ich sagen. Ich habe gehört, dass die jede Woche ein paar Karten hinzufügen, ich weiß nicht, ob jede Woche oder jeden Monat oder alle zwei Wochen, auf jeden Fall, sie fügen immer wieder mal Karten hinzu, sie geben sich auch Mühe, das alles zu balancen, also overall gesehen ist das Spiel eigentlich ziemlich gut, ich mag das Prinzip, aber bevor wir dazu kommen, erkläre ich das erstmal hier, was ihr sehen könnt. Es gibt Casual Match, das ist einfach nur ein ganz normales 1 gegen 1 Duell, halt ein klassisches Duell ohne, dass es dein Ranking also dein Rating, dein Hang und so weiter, beeinflusst, das gibt einfach ein XP und halt ähm, für deine Daily Mission ist das halt hilfreich. Dann gibt es Ranking, das ist genauso wie Casual Match, nur dass es dazu noch halt das Ranking gibt. Also das ist in Punkten aufgeteilt. Wenn du gewinnst, kriegst du zum Beispiel 30 Punkte, wenn du verlierst Oh mein Gott, ich wusste, wenn du verlierst, verlierst du 30 Punkte und ja. Ganz simples Prinzip, dann gibt es hier eine Rangliste, dort könnt ihr jederzeit sehen, wie viele Punkte ihr habt, welchen Platz ihr seid, also in Echtzeit, das ist halt echt... Oh, warum weg? das? Ich dachte man kann einfach easy runter scrollen, aber muss das laden? Auf jeden Fall, man sieht halt, wie viele Punkte die besten Spieler haben, wie viele Punkte du hast, das ist hier. Dann seht ihr hier ganz rechts, welchen Rang ihr aktuell habt seid. Ich bin Platz, oh mein Gott. Ich bin unter die besten 170 Spieler, das ist doch schon mal was, oder nicht? Nein, ich bin echt schlecht. Man startet mit 650 ranking points und ich bin auf 470 runtergelaufen, gelaufen, gestört. Ihr seht ihr die Siege, Niederlagen und Unentschieden. Ja, es gibt Unentschieden, das finde ich sehr interessant, persönlich. Ich habe leider nur 7 mal gewonnen und 18 mal verloren, zwei Unentschieden. Wie gesagt, ich bin halt neu in das Spiel, ich muss noch ein wenig lernen, etwas üben, ich habe auch noch nicht so gute Karten. Dann hier ist Red Match, kann man einfach gegen einen Freund spielen Wenn ihr mit mir spielen wollt, könnt ihr mich einfach adden, nachdem ihr einen Code habt, oder falls ihr schon einen habt Mein Name ist Marfly, könnt ihr hier oben auch sehen Ihr könnt auch einfach den Namen von meinem YouTube-Kanal abschreiben, ist ja dasselbe Wie ihr wollt, und wenn ihr Lust habt, <lacht> einfach mal in einem Video mit mir zu sein, einfach so im TS, bisschen reden, gegeneinander spielen oder auch selber YouTuber-Seite und halt Lust habt ein gemeinsames Video zu machen einfach ein paar Friend-Matches oder so oder vielleicht sogar zusammen ein Deck bauen, was auch immer ihr könnt mich, euch bei mir melden, einfach in den Kommentaren schreiben, mir eine YouTube-Nachricht senden ihr könnt mir über Twitter eine Nachricht senden oder einen Tweet ihr könnt mich auch auf, auf per meine Facebook-Seite kontaktieren wie ihr wollt, ihr habt genug Möglichkeiten mich zu kontaktieren, das wird alles in der Infobox sehen, also mein Twitter, Facebook und so weiter. Und ja, also wenn ihr Lust habt, was gemeinsam zu machen, dann immer her damit. Ich, <lacht> ich finde einfach, gemeinsam hat man mehr Spaß und ja, wenn ihr Spaß haben wollt, dann meldet euch bei mir, Spaß. <lacht> also hier, kannst du einmal gegen AI-Gegner üben und hier das Tutorial ist sehr wichtig. Also wenn du das Spiel neu in Spieler, sollte das Tutorial einmal spielen. Das ist halt echt sehr informativ. Und ja, weil das gibt ein paar Sachen, die halt bei anders sind als in den meisten Kartenspielen, spielen, vom Prinzip her und so weiter. Und das werde ich alles halt lernen. Ist auch nicht so lang, das ist halt.. ich weiß gar nicht, das war auf jeden Fall sehr kurz. Ich glaube maximal 10 Minuten waren das. Und halt drauf ab, wie schnell ihr spielt. Und hier gibt unsere Kollektion, unseren Deckbilder, also wo man den Deck bauen kann. In Optionen könnt ihr Sprache einstellen, vibrationen das ist wahrscheinlich eher für XBOX Hier seht ihr gerade meine Support-ID, ich hoffe mal dass das nichts ist, was ich besser ausblenden sollte Ich mache es einfach nicht, ist mir egal Ich bin ja free to play also was bringt es euch, mir irgendwo abzuziehen, ich zahle eh nichts da rein Und selbst wenn ihr mich abziehen wollt, viel Spaß, viel Glück Ist egal, mache ich halt einen neuen Account <lacht> Dann hier, ich habe die Grafik auf Medium gestellt, immer also voll und anti-Alasing <lacht> Anti habe ich ausgeschaltet in Audios, das ist meine Einstellung. Eigentlich nicht so interessant, warum zeige ich euch das? Hier könnt ihr könnt euch jeweils die Patch Notes anschauen. <lacht> hier der neue Content, die Änderungen. Warte mal, ist die überhaupt was. Achso, ja machen wir das gerade, und halt was sie gefixt haben irgendwelche Fehler und so weiter gibt's noch mehr nur no, das ist halt alles finde ich ganz cool dass sie das direkt hier reinpacken ja jetzt gehen wir erstmal im ähm, Shop ja es gibt drei Währungen einmal OR oder halt auf Deutsch heißt das Erz dann gibt's Scraps auf Deutsch Schrott und die Karten -Kart -Keks, also Kartenfässer ein Fass kostet 100 hey, Erz wir kaufen jetzt einfach nur ein, aber wir werden die noch nicht öffnen. Nee. Oh je, warum machst du das mit uns? Ganz einfach. Weil <lacht> die Packs haben eine Besonderheit und ich will einfach, dass ich am Ende des Videos immer ein Pack öffne, also jeden meiner Videos. Einmal in der Woche werde ich wahrscheinlich ein Packet Opening Video machen, oder besser ein Fass Opening, wo ich halt die übrigen Pakete öffne, die ich nicht in meinen täglichen Videos geöffnet habe. Ich denke, das wird nur Sonntag sein. Oder doch, vielleicht mache ich auch einfach so, dass ich immer, wenn ich 15 Packs habe, so ein paket mache Ich weiß es noch nicht so genau, wir gehen jetzt erstmal in die Kollektion rein, schauen uns da mal an, was es so gibt. Erstmal muss ich euch vorab, vorab sagen, falls ihr Leute seid, die meine Haarstone-Videos geguckt haben. Das Spiel ist ein wenig anders als und es gibt hier fünf Fraktionen, dazu werde ich ja später erst kommen. Denn jetzt werde ich euch erstmal die allgemeinen Sachen erklären, dafür geben wir noch einen Filter rein. Erstmal hier könnt ihr auf jeden Fall viel einstellen, ihr könnt hier einen Namen suchen ihr könnt hier unterschiedlich sortieren. <lacht> hier könnt ihr rückwärts sortieren, also hier ist ein Beispiel, ich Alphabet einfach wie das Power und ihr wollt zuerst die Schwächsten sehen und jetzt zuerst die Stärksten mein Fehler. Dann könnt ihr hier einfach aufklicken, seht eure Stärksten Karten von Power her. Aber das machen wir jetzt erstmal wieder auf Default. Dann gibt's Farben. Es gibt einmal Bronze. Das sind halt diese, sind ganz normale Karten. Die unterscheiden sich natürlich auch nochmal in der Rarität, was wir später kommen. Dann gibt es Silberkarten, die sind allgemein etwas effektiver als Bronzekarten. Und es gibt die Goldkarten, das sind die effektivsten Karten, so allgemein geredet. Man kann hier, ach ja, genau, und dann gibt es noch die Niederkarten man wird mal auf Fraktionen gehen das sind sozusagen die Heldenfähigkeiten, also von fünf Fraktionen hat so seit halt jeder drei von diesen Liederkarten. Man hat am Anfang immer eine pro Fraktion und kann sie sich dann freischalten, also ganz normal kaufen. Also halt mit den Schrott. Dann was gibt es noch was muss ich euch noch erklären. Wichtig ist hier könnt ihr erstmal einstellen, dass ihr nur die seht, die ihr habt oder die ihr nicht habt. Dann gibt es Premium Karten das sind nicht, wenn jetzt denkt, Primikarten oh je, da muss schon ein bisschen Geld bezahlen, so ist das nicht, sondern es sind halt die ganz normalen Karten, die man sich craften kann. Die sind halt etwas teurer zu craften und ja, die haben aber ansonsten nur die Fähigkeiten und die haben halt animierte Bilder, also sehen halt einfach besser aus. Ich finde, das haben sie auch sehr schick gemacht, so mit den Grafiken und alles. Also die haben sich echt viel Mühe gegeben mit den artwork Artwork, Artwork, Artwork, was laber ich da So, das nächste was ich euch zeigen will, ist die Raritäten Es gibt einmal kommen, also, das sind einfach die gewöhnlichen Karten Und, was zur Hölle? Da ist gerade, ach so, ich bin noch Premium, nicht gewundert Schon besser Diese Craften kostet 30 Schrott Und wenn du die Karten zerschrottest, also wenn du halt überflüssige Karten hast oder was auch immer bekommst du 5 Schrott, wenn du es kaputt machst bei den Rare Karten bekommst du äh, Kosten 80 Schrott <lacht> und bekommst du 10, wenn du es kaputt machst <lacht> Entschuldigung, ich bin noch ein wenig leicht erkältet bei den Epic Karten musst du 20, 200 Schrott zahlen, um dich zu craften du bekommst 50, wenn du eine verschrottest und bei den legendären Karten zahlst du 800 zum Craften, und bekommst 200, wenn er als Schrott der ist. Ja, ich denkt er vielleicht, ist das ähnlich wie Na Naja, geht. Ich glaube... Ich glaube, das ist sogar ein besseres Verhältnis als behaftung. Nein, nee, ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Das ist auch ganz egal, wisst ihr warum. Ihr bekommt viel leichter an... Erz und ein und an um, Gold und das aber dazu kommen wir später noch so, dann gibt es noch Positionen, einmal die mini Reihe die erkennt ihr daran, dass die Karten, erstmal was sieht man auf der Karte oben rechts jetzt was sieht man auf dem Bild also ganz oben links auf der Karte seht ihr die Stärke der Karte Darunter Stärke ist übrigens gleichzeitig Leben, also wenn die Stärke auf 0 geht, dann geht die Karte kaputt und ja und wenn die Stärke auf 1 geht, dann macht ihr halt nur noch einen Schaden anstatt drei. Aber das mit Schaden ist doch ein wenig anders, weil in diesem Spiel ist es nicht so, dass Karten sich jede Runde gegenseitig angreifen, sondern es ist etwas anderes das System. Dann darunter seht ihr das Schwert, das bedeutet, in was für eine Reihe die Karte gespielt wird. Dazu kommen wir auch noch später, was das mit den Reihen genau auf sich hat. Dann gibt es solche, oh nee, solche Karten. Hier seht ihr seht es unter der Stärke kein Schwert, sondern zwei kreisige pfeile das sind einfach ähm, die karten kann man auf jede reihe spielen also die ist midi range und Siege, also nahkampf fernkampf und belagerung dann gibt es die range karten die <lacht> erkennt man an den bogen unter der stärke um rechts auf dem feld seht ihr übrigens wie oft ihr diese karte bereit besitzt wenn ihr in einer galerie seid dann gibt es die belagerungskarten oder siege auf englisch die erkennt ihr an den Katapultzeichen unter der Stärke. <lacht> dann gibt es halt noch <lacht> Eventkarten, also sind Zauberkarten. Die erkennt man einfach, denke ich mal. Also, wenn ihr seht, dass die Karte keine Stärke hat, ist es wahrscheinlich eine Eventkarte. Zauberkarte, wie ich es nennen wollt. <lacht> so, was sieht man auf den Karten genau? Also, oben um rechts ist die Stärke. und Dann an der Flagge erkennt ihr zu welcher Fraktion die Karte gehört. Hier seht ihr, die haben unterschiedliche Farben oben auf der Flagge. und ja, ähm, was genau das mit diesem Feuer auf sich hat, bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm. Ja, das weiß ich noch gar nicht, also ich bin ja selber noch nicht so erfahren mit dem Spielspiel, auch erst seit ein paar Tagen. Was werden wir bestimmt im Laufe dieser Let's Play Reihe noch herausfinden? Vielleicht werde ich auf euch auch, wenn ich mehr weiß, das einfach jetzt hier als Anmerkung einblenden, damit ihr es lesen könnt, oben um in der Ecke oder so. Und ja, die meisten Karten im Spiel haben einen Effekt. Es gibt echt wenige Karten, die keinen Effekt ist. So, oh, ich habe euch was Wichtiges vergessen zu sagen. Jetzt bin ich schon mal Effekt. Gehen. Goldenen Karten, nicht selber, goldenen Karten sind gegen den meisten Effekten im Moom. also <lacht> es gibt halt ein paar spezielle Effekte, die auch Goldkarten betreffen, aber die meisten Zauberkarten und so weiter, denke ich jetzt mal, mir fällt gerade keine Ausnahme bei den Zauberkarten ein, <lacht> sind halt, betreffen halt keine Goldkarten. Ich weiß jetzt schon ein paar Effekte, die Goldkarten beeinflussen können, aber. <lacht> Oh mein Gott, man hat das gefickt, aber im Allgemeinen diese mächtigen Goldkarten halt gegen das meiste im Move. Also die sind halt echt powerful die Karten, haben auch <lacht> ziemlich gute Effekte. Es gibt übrigens nur ein paar Ausnahmekarten, die keine Effekte haben, aber die haben da meistens dementsprechend eine hohe Stärke. Zum Beispiel, ich schalte mal kurz auf oh und um. <lacht> äh, warum wird mir jetzt nur eine so, also, weil ich das angeklickt habe? Hier, warte mal, mir wird noch nicht alles angezeigt, ich habe doch... Äh, ja, ich bin verwert, auf jeden Fall gibt es eine Goldkarte, die hat keinen Effekt, dafür 12 Stärke. Bin mir nicht sicher, warum die mir gerade nicht angezeigt wird, aber... Ah, ich glaube das ist eine Premiumkarte, nope. Oder? Doch, hier ist eine Premiumkarte, deshalb... <lacht> ja, die hat einfach 12 Stärke, das ist einfach nur eine der stärkelastige Karte. Ich habe glaube ich, <lacht> mir fällt jetzt gerade keine Karte ein, die ohne Effekt und so weiter zwölf Stärke hat. Ich könnte mich auch eher. Ich kenne das Spiel noch nicht so gut. Ich noch nicht alle Karten. So, das war es dann erstmal allgemein, wie die Karten aufgebaut sind. Jetzt gehen wir mal zum Deckbuilder, weil da <lacht> werde ich euch etwas Neues erklären. Nämlich die Fraktion Perfektion auf Englisch. Es gibt fünf verschiedene Fraktionen, die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, zum Beispiel die Skeletch-Fraktion, die... Ähm, das spielt immer drei, jeden, jedes Duell hat drei Runden und die Fähigkeit von dieser Fraktion ist einfach, dass <lacht> wenn die Runde 2 und 3 anfängt, bekommen alle seine Karten auf der Hand, im äh, nicht im Feld auf der Hand, in der Deck und in einem Friedhof eine Stärke dazu, die auf dem Feld natürlich nicht, aber meistens werden die Karten im Feld Feld zerstört. Am Ende der Runde dann gibt es diese Fraktion, Reals, Reals, sorry. die ist wie es mal wenn man eine Goldkarte spielt, bekommen die Goldkarten halt zwei Stärke dazu. Dann gibt es die Monster-Fraktion, die hat eine sehr nervige Fähigkeit, würde ich mal sagen. Aber ich will auch nicht sagen, überpowered, weil es alles ziemlich gut balanciert. Ihre Fähigkeit ist, dass am Ende einer Runde, also wie gesagt, jedes Duell hat drei Runden. Behältst du ein Monster, das letzte Monster, was du gespielt hast, das unter folgenden Kriterien eintrifft: Es darf, es muss loyal sein, es darf nicht gold sein, nicht fleeting sein. Ich glaube, das heißt schwimmen. In float heißt es noch schwimmen. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall Ähm, non resilient also resiliente Karten, die Karten, die am Ende der Runde nicht kaputt gehen, sondern mit in die nächste Runde kommen, sozusagen. Und also kommen eh mit, also ist gut, dass die ausgeschlossen sind. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Kannst du halt ein Monster mit in der nächsten Runde, eine Karte, also ein Minion, lange einfach Minion mit in die Runde nehmen. Die skoja Teil, Teil, skoja skoja Teil, ich das einfach mal voll künstlerisch <lacht> hat die Fähigkeit dass sie am Anfang der Runde also es gibt ja immer drei Runden und in einer dieser drei Runden könnt ihr entscheiden ob du oder der Gegner anfängst also das kann strategisch sehr wertvoll sein <lacht> und dann gibt es die Nilfgaard fraktion deren Fähigkeit ist einfach dass ihr in Runde 2 und Runde 3 eine Karte aus eurer Hand abwerfen könnt und ein neues also so ein Deck machen könnt und ein neues ziehen könnt dafür also das heißt, wir am Anfang, am Anfang kann man halt drei Karten neu ziehen und das kann man die Klasse halt jede Runde einmal machen auch dazu. So. <lacht> so, wir gehen jetzt auch mal in Skelett rein. Dann gibt es, oder nein, warte, wir gehen noch besser. Wir gehen hier, ach, ja, hier geht auch. Dann gibt es nämlich hier die Heldenfähigkeiten oder Leader. Das sind halt auch Karten, die man sich craften kann. Damit am Anfang für jede Klasse eine. Das war der Standard. Den habe ich mir irgendwann gecraftet ich bereue es ein wenig, naja, egal, ist nicht so schlimm. Das sind halt die Heldenfähigkeiten, seht ihr unten, was die können. Das könnt ihr halt einmal im Spiel einsetzen, das hat halt jede Klasse. Hier seht ihr. So, ich mache es einfach mal so, damit ihr das Deckbau-System sehen könnt. So, ein Deck darf, vier goldene Karten haben maximal, vier, sechs Silberne, Goldene Karten und Silberne Karten dürfen immer nur einmal, also... Jede Goldkarte darf nur einmal im Deck vorkommen und darf zum Beispiel nicht zweimal. Zum Beispiel, du darfst keine zwei Garrett-Karten haben, sondern kannst nur einen davon spielen. Das Dasselbe geht für Silberkarten, dann gibt es die Bronze-Karten. Die kannst du bis zu dreimal pro Karte spielen, also kannst die Karte hier dreimal reinpacken, wenn du möchtest. Und ja, ein Deck darf maximal 25, äh, mindestens 25 Karten haben maximal fertig aber wie jeder sich denken kann ist es besser wenn man halt den Deck immer so baut dass man 25 Karten drin hat weil dann hat man halt die besseren Chancen Gold und Silberkarten zu ziehen oder allgemein kommt man besser kommt man die kommis besser auf die Hand weil was bringt ein man baut ja kein Deck um einfach nur Karten zu spielen sondern um Karten zu spielen die zusammenpassen da gehen wir jetzt einfach mal raus Jetzt werden wir ein Duell starten und zwar mit einem der Starter -Decks, die jeder hat, der, starten, der das Spiel startet. Ich spiele einfach mal Casual mit dem Skillage Starter -Deck. Und ja, ich werde euch dann gleich das Feld erklären: Das Rundensystem. Elf Karten. Und von diesen elf Karten. Okay, es ist dead! Es ist You've got the heart of an uncrate. Ich bin gegen den Kugelfisch Level 21 Das ist wahrscheinlich schon etwas erfahrener als hier Ist aber auch egal Auf jeden Fall man zieht 11 Karten am Anfang und kann drei davon neu ziehen So, was machen wir? Ich bin nicht dran gewöhnt dieses Deck hier zu spielen Um ehrlich zu sein Ist diese hier einmal neu Ist die diese hier einfach neu Okay, und... Ich noch was Neues. Ne? Okay, das war eigentlich nicht gut. So. Das Feld, wie ihr seht, hat hier die drei Reihen, die ich euch schon in den card erklärt habe. Wir werden jetzt einfach mal... Unsere Kuh spielen wird nämlich den Effekt, dass... Wenn die zerstört wird... Spawn spawnt die neuen neuen monster je nachdem was der Gegner jetzt macht, können wir eventuell gleich passen aber nein, eher nicht, weil die Kuh seid halt am besten, wenn der Gegner anfängt spielt er eine Karte, und wir spielen die Kuh und dann spielt er eine zweite Karte und dann beenden wir die Runde oh, okay, der macht so ich denke mal wo ist die Karte, die wir spielen den, wir die diese Runde das ist so auch gebaut dass immer ich eine Karte spiele, dann gehe ich eine Karte. Und hier an der Seite seht ihr die Kampfkraft. Ist das Kampfkraft ist das richtige Wort, ich denke schon. Und der, der Spiel, der am Ende der Runde es gibt immer drei Runden, maximal eine Runde, kann auch frei sein. Der die höhere Kampfkraft hat, gewinnt dann halt die Runde. Und Ja, was mache ich denn jetzt? Was ist mein Zug? Was ist ein guter Zug? Ich spiel einfach mal den hier. Und ja. Also gegen Monster sollte man auf jeden Fall die erste Runde spielen. Schon So, let us play. Okay. Und oh, wie gerne ich jetzt einen AoE-Effekt hätte. Wie gerne ich einen AoE-Effekt hätte. Ich werde jetzt einfach mal. Ich bin ich und Promisier, schreckt dir! jeden fall der mit den meisten stärken gewinnt die runde und man muss zwei runden gewinnen um ein spiel zu gewinnen wenn am ende der runde beide spieler sehr, gleich viel stärke haben bekommen beide spieler eine krone also eine halbe krone und ja was kann ich noch erklären ich habe die neue reihen erklärt ich habe die stärke erklärt das ist eigentlich gar nicht mehr zu erklären würde ich sagen gibt noch jetzt? Nee, das war eigentlich alles für FFB. Ach ja, eine wichtige Sache ist, wenn man in der zweiten Runde kommt, zieht man zwei Karten. Wenn die dritte Runde startet, noch man eine Karte. Das heißt, wenn man nicht unbedingt ein Deck hat, in dem man viele Karten zieht, von Effekten her, dann hat man meistens nur Zugriff auf die Hälfte der Karten. Ungefähr die Hälfte. <lacht> Was machen wir? Was machen wir hier? Mein Gott, die Situation ist gerade nicht sehr schön. Wir können den nicht viel kaum ausnutzen, weil wir keine passenden Karten haben. Egal, wir spielen einfach keine Karten. Ich würde halt gerne passen, aber gegen monster kann man oh, oh, die oh. geben. Deren Fraktionsfähigkeit ist ja, dass sie eine Karte behalten jetzt allerdings, nein, ich warte noch, die Karte ist übrigens sehr tricky, weil die Fähigkeit davon ist, dass er die stärksten Einheiten auf dem Feld Wenn zum Beispiel, wer jetzt spielen würde, würde nur er sterben weil er mit 14 die stärkste nicht goldene Karte ist, oder allgemein die stärkste ist. Aber wenn er zwei Stück mit 14 Stärke hätte, würde diese Karte hier ähm, beide mit 14 Typen. Nicht mit ich mit Ich schätze nicht so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Runde noch gewinnen kann. Oh, das freut mich, dass er den da gespielt hat. Das... Da kann ich dir einen reinsetzen. War noch nicht. Ja. Aber ich verschwende viel zu viele Karten. Ich verschwende viel zu viele Karten. Aber meine Heldenfähigkeit spawnt ja zwei von diesen hier in das sind ähm, 16 Stärke, die meine Heldenfähigkeit mir gibt. Out the crowns! Come on! Quick now! Ich mach den nur manchmal stärker, damit den ich nicht kaputt bekommt. Und wieso hat er eigentlich. ach nee der hat keine Karte mehr, ich habe einfach nur angefangen. der jetzt passt dann also das verstehe ich jetzt nicht warum man das gemacht hat da hat der nette kugelfisch eine karte verschwendet Und so ich ficke den mal kurz in den popo indem ich also eine starke karte weg macht danach werde ich passen weil ich glaube nicht, dass er mich da noch mal matchen kann. Will? Na doch, der kann mich matchen. Ich muss noch einen Karte rausspielen. Der scheint eh kein Witz. Oh We serve her who is Virgin mother and crone. Ich habe keinen, ich habe keine Karte, um wieder mit dem zu Das ist ärgerlich. Es ist dead. Esa Krisa. Ich will meine Heldenfähigkeit jetzt nicht benutzen Aber... Hm. Doch, vielleicht muss er eine schwächere Karte spielen Ich hab Joachim nicht nicht Er wird halt diese Karte oder halt eine andere Karte behalten Ich denke mal diese Karte ich ich habe jetzt nur eine runde ich habe zwar die erste runde gewonnen aber ich habe keinen karten und der behält ein monster gefällt. das heißt ich starte jetzt mit minus 11 schaden und oh, die sogar minus 22 das ist mir ach ja stimmt oh mein gott ja ich bin sowas von kaputt und ich habe nicht mal monster gespielt das heißt ich kann ihnen nicht mal was entgegensetzen da muss ich ja direkt pressen hoffen, dass ich vielleicht eine sehr gute Karte ziehe, aber ich wüsste keine Karte, die mir wirklich helfen könnte. Ich will trotzdem nicht aufgeben, bevor ich sicher weiß, dass ich verloren habe. Obwohl es schon ziemlich wahrscheinlich ist. Ich denke mal, das ist aber schon sicher, aber... Ach, und er bekommt noch einen von diesen. Oh mein Gott, ja. Ich ziehe noch eine Zauberkarte. Er hat gewonnen, also gebe ich auf. Jetzt bekommt er noch einen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Not bad at all. Jetzt gebe ich auf. Herzlichen Glückwunsch an Kugelfisch an dieser Stelle. So, Eine Runde zu Ende ist, wie ihr hier seht, habe ich gerade 5 <lacht> Erz bekommen. Wenn man sein Gegner ein Good Game sind, bekommt, der Gegner entweder 5 Erz oder 5 Schrott. Also, das ist halt sehr gut. Sehr gut. Gute Ware, gute Ware so und wenn man runden gewinnt bekommen sie immer punkte für die daily mission ich habe eine runde gewonnen also einen punkt bekommen da habe ich jetzt 15 schrott bekommen das ist so aufgebaut dass man am anfang hat man also man hat vier von diesen Balken. der erste Balken hat sechs runden also der geht nur bis hier sozusagen mache ich jetzt mal wenn man hier zwei runden gewonnen hat eine kleine belohnung wenn man es voll hat eine große belohnung bei den sechster auch bei den nächsten balken das ist ein 24er balken da bekommt man alle drei wins eine kleinere belohnung wenn man es voll hat eine große und danach kriegt man dann noch ein balken mit 24 wo man wenn man den komplett voll hat noch mal eine belohnung bekommt das heißt man kann dann einen tag lass mich rechnen 30 32 36 56 man muss also jeden Tag 56 Runden gewinnen, also 56 halbe Kronen sammeln, um die komplette tägliche Belohnung abzuholen. Dann kriegt man halt nach jeder Runde noch Erfahrung. Wenn man ein Level abbekommt, bekommt man immer eine schöne Belohnung. Bei meinem letzten Level Up habe ich zum Beispiel eine Kartenkiste bekommen. Und ja, was gibt es noch zu erklären? Bei Ranked ist es halt genauso von der Belohnung her, plus dass man am Ende halt noch. Äh, Rating-Punkte plus oder minus bekommen, je nachdem, ob man gewinnt. Das hängt auch immer davon ab, wie viele Punkte der Gegner hat. Wenn der Gegner viel mehr Punkte als du hast, dann bekommt er zum Beispiel 60 für einen Sieg. Wenn der Gegner weniger hat, dann bekommt ihr nur 30, 20 und sowas. Das ist eigentlich ziemlich gut ausgeglichen. Das war halt das Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt öffnen wir noch kurz zum Shop die, die Karten fast, dass wir am Anfang gekauft haben, damit ihr die Besonderheit an den Fässern noch sehen könnt. Wir am Anfang fünf Karten, die halt vier Karten, die halt da sind. Wenn man die most drüber sieht, man wie wertvoll die sind. Die sind hier leider alle nur kommen, also gewöhnlich. Und oh, ich hatte es trotzdem gut. Und die fünfte Karte. Kann man dann aus... oh, oh mein Gott, was ist das für ein Paket? Das sind alles Legendaries. Oh mein Gott. Wow, das ist doch mal schön, sag ich mal. Ich werde die hier nehmen, weil... Nicht unbedingt, weil es die beste ist, sondern weil ich ein Deck schon habe für diese Klasse und der wirklich gut reinpassen würde. Das freut mich jetzt gerade ziemlich, dass ich... Wow, wow. Ja, das musste doch sein, dass bei den ersten Videos zu diesem Spiel sowas passiert. Also die nehme ich auf jeden Fall gerne an. Vielen Dank an Gwent an dieser Stelle. Ihr habt mein Video noch ein wenig schöner gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde euch eventuell ist das jetzt sogar schon eingeblendet. Links und rechts jeweils ein älteres Video von mir einblenden. Und in der Mitte könnt ihr auf mein Logo klicken, um mich zu abonnieren. Ich denke mal in der Mitte, so Mitte unten irgendwo. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es anordne. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es nicht gefallen hat, macht ihr den Daumen nach unten. Ich würde mich ich sehe natürlich lieber die Daumen nach oben, aber wenn ihr einen Daumen nach unten macht, würde ich mich freuen, wenn ihr mir noch kurz dazu schreibt, wieso euch das Video nicht gefallen hat. Dann kann ich das in der gut verbessern. Dann haben wir alle mehr Spaß an den Videos, das ist doch schön. Ihr dürft mir natürlich, wenn ihr euch gefallen hat, auch sagen, was euch besonders gefallen hat. Einfach damit ich so weiß, okay, toll, das habe ich gut gemacht. Da hat mich meine kleine Community etwas gelobt. sind zwar noch nicht so viele, aber ich liebe jeden Einzelnen von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal.